Okay. Hallo. So, ich habe jetzt Licht gemacht. Ich hoffe, das geht okay hier. Ist nur runtergerutscht, so wie es aussieht. Ist alles sehr stationär hier mal gebaut. Ich habe das jetzt auf Boxen hingestellt. Ich habe mich nie darauf geachtet, wenn ich verletzt bin, ob der immer noch grün ist. Ähm, ja, ich habe ein kleines Problem. Das Problem kommt gerade die Treppe runter. Äh, ich habe eine Kollegin gefragt, die das Spiel gespielt hat. Und abgesehen von einigen Safe-Rooms... Haben wir jetzt wohl immer Besuch von diesem Dude? Gut, gleichzeitig hat auch sowas am Arsch. Ähm es gibt wohl einige Safe Rooms. Ähm ich weiß nicht wo. Ich höre jetzt seine Schritte. Okay. Der kommt hier rein. Kann ihn anscheinend betäuben. Wenn man ihn mehrfach auf den Kopf schießt. Und es gibt einige wenige Safe Rooms. So, wie es aussieht, ist der Aktenraum einer. Ich bin ganz ehrlich. Für mich persönlich... Für mich persönlich ist das Spiel gerade extrem stressig geworden. Einer von diesen beiden Räumen hier. Ich glaube, es ist der Vernehmungsraum. Ist auch ein Safe-Room der beobachtungsraum auch und ich gehe mal davon aus dass wie in resi 1 diese räume mit speicherpunkt außer die Eingangshalle offensichtlich safe rooms sein werden also die dunkelkammer zum beispiel das aber auch das chefbüro und safe room ist das haben wir schon rausgefunden und das ist tatsächlich der Mr. x Jetzt egal. Ich habe absolut gerade keine Geduld mehr für irgendwas. Das Spiel wurde gerade zehnmal stressiger für mich. Ach du Scheiße, wo muss ich hin? Ich will diese MG haben. Ich muss nach oben. Durch die Bibliothek. Dahin, wo ich eh schon hin wollte. Oh Gott, nein. Marvin. Ich habe gerade den Loop zu schnell gelaufen. Das heißt, er verfolgt mich jetzt noch näher, als ich eh schon rein wollte. Ich hätte hochgemusst. Ich hätte nicht hier unten bleiben sollen. Ich hätte hoch müssen. Ich hätte hoch müssen. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Da war aber noch irgendwas. Alter, dieses Spiel fickt mich gerade hart. Und ich dachte, Resident Evil 1 ist scheiße. Nein! Lauf! Ah! Wir können Mr. X wohl temporär abhängen, wie es aussieht. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Es kann jetzt sein. Sowieso leid, Marvin. Nein, Marvin, wir bleiben tot. Ich sagte nein, Marvin, wir bleiben tot. Da ist Bibliothek. Da wo ich hin muss. Weg damit. Kann ich gar nicht brauchen. Weg damit. Weg damit. Brauche ich. Für was schon wieder? Für die Bibliothek. Nee. War ich das wirklich für die Bibliothek? Ja, komm doch runter, Junge. Scheiße, der kommt wirklich runter. Ich war gerade am überlegen, ob ich in den Kopf schieße. Ähm. Anscheinend kam mit den Stun ja so. Okay, ab sofort muss jeder Schritt passen, den ich mache. Ich muss irgendwie Mr. X, muss ich nachher lupen? Ähm, mm, mm. Da ist die Bibliothek. Ich bin zu weit oben schon. Hm. Das ist doof. Das ist jetzt sehr doof. Das sieht so geil aus, wenn er da hochsteigt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich will doch nur diese scheiß Schränke verschieben. diesen Zombie unten loswerden, dass ich nicht hinkrieg. Los, kletter, kletter, kletter, kletter, kletter. Runter, runter, runter! Das Spiel ist zu stress für mich. Der ist oben jetzt. Direkt mich gerade so auf! Licht los! Ein Glühbirn jetzt aussteigt, dann kriege ich Krise. Ich habe keinen Ersatz. So. Ich habe mir während dem kurz die Lösung notiert. Also. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Es kann sein, dass das hier kein Safe-Room ist. Ist es halt auch nicht. Okay. Komplett falsche Richtung, ich weiß. Aber ich will ihn schnell loopen hier drin. Und du. Geh endlich sterben, du Wichser. Ja, ab jetzt, ich, ich bin voll angespannt wegen diesem fucking Mr. X ganz ehrlich, das ist absoluter Stress für mich gerade es tut mir mega leid, aber diese Mechanik ist einfach zu viel für mich gerade Brief an die Stars-Mitglieder. An meine lieben Stars-Kameraden. Wieder läuft ich bei auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit den alten Irons herumschlagen? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was wir unter Ihrem Regenschirm getrieben haben. Europa ist fantastisch. Ah, das Ich dachte, die Tür geht auf, als ich den Brief umgeblättet habe. Ein Monat reicht bei Weitem nicht, um auch nur an die Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlänge ich mal nur ob ein weitere sechs Monate. Barry wagt es ja nicht mehr nachzukommen. Wir wollen schließlich nicht alle süßen Mädchen hier zum Höllen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu konzertieren, richte bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield. Das hört sich nicht Nein. An Chris. Ich weiß nicht, ob das ein Safe Room ist. Warte. Schritte. Okay, wo muss ich als nächstes hin? Also raus. Durch die Dusche. Also rechts durch die Dusche. Treppe runter. Wenn ich ihm jetzt nicht komplett in die Fresse renne, ist er hinter mir. Und ich hoffe, ich habe das richtig gehört. Ich hoffe es wirklich. Ich weiß, dass du da bist, keine Sorge. Okay, was war das? 103 und 203 Das müssten eigentlich jetzt alle sein. Hallo? Ähm, nee, ich habe die drei Medaillons schon. Wie gesagt, Mr. X ist hinter mir her. Ja. Das ist ein bisschen vorher. Ich habe so keinen Bock, dass der hier reinkommt. Ja, genau, die taschen Die Tasten habe ich jetzt gemacht. Warte mal kurz, ich zeige es dir kurz. Ähm, ich muss jetzt irgendwie. Die zweite Sicherung finden für diese Tür hier. Eine habe ich schon, diesem Schrank unten. Ich glaube, er war gerade da draußen. Äh, ich muss auf jeden Fall die zweite Sicherung finden für diesen Schrank da. Im Chefführer. Ich kann. Jetzt in der Bibliothek hier unten die Schränke verschieben, aber Mr. X ist hier. Irgendwas habe ich hier noch anscheinend, aber egal. Ähm ich muss jetzt also diesen Bibliotheksraum machen. Der ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist vor mir. Hä? Ich höre ihn doch. Äh, den Hebel habe ich schon. Genau das habe ich gemacht. Aber als ich das Rätsel machen wollte, kam Mr. X direkt. Also der Tyrant. Und... Und irgendwie habe ich X gedrückt, nach rechts, links, vorne, hinten bewegt und die ist immer weggelaufen. Aber ich glaube, ich muss X gedrückt halten. Aber es war ein bisschen die Stresssituation für mich. Ich probiere es mal. Ah ja, ich muss gedrückt halten. Genau, das... Das weiß ich ja. Ich probiere mal, das Zeug ein bisschen selber rauszufinden. Ich habe jetzt bis jetzt etwas nachgeschaut, das ich gar nicht gefunden habe. Beweg dich! All oh, diese Frau. Ich will speichern. Na <lacht> ja, du Kackbratz. Ich habe den Hufwerk geschossen. Das ist einfach, das bleibt einfach voll cool. Ich habe dafür einen Erfolg gekriegt Und jetzt ist der Hut einfach weg. Ich dachte, der spawnt dann irgendwann, aber ich hasse diese Mechanik. Ich bin absolut im Stress. Ich komme gerade absolut nicht klar, was ich machen muss. Also, ähm, dort ich wirklich kurz speichern gehen mal. Ähm, passt schon. Im einen Elektronikteil habe ich. Weh, Juan, woo! Ah ja, cool, das mit Chat funktioniert sogar. Machen das mal ein bisschen anders kurz. Ich wusste nicht, wie das aussieht. Das ist oldschool. Ich probier ein paar Designs aus, die gut passen hier auf diesem. Nein, das geht gar nicht. Ich bin absolut am Heulen. Ich bin absolut am Heulen wegen Mr. X. Ähm. Brauche ich nicht. Er braucht schon Gegengift. Ah, Haken. Ups, Dankeschön, das habe ich komplett übersehen. Den Herzschlüssel auch nicht. Jetzt habe ich Platz im Inventar. Schießpulver plus Schießpulver würde Mund geben, aber momentan bin ich equipped. Ich habe noch. Irgendwo habe ich noch MP-Mund. Gut, ich nehme es mit. Aber nicht alles Spoilern bitte. Ich probiere es ziemlich viel raus, äh, selbst rauszufinden. Das wäre ganz cool. Ich komme irgendwann an Punkte, da ich gar nichts mehr weiß. Dann frage ich auch sehr gerne. Aber ich probiere immer sehr gerne alles selbst ein bisschen zu erkunden und entdecken. Notfalls kann ich auch ein Safe State laden und nochmal neu anfangen von da. Wenn ich jetzt gerade <lacht> oben merken würde, ah fuck, ich brauche das Zahnrad, da hätte ich jetzt save Safe State geladen. Sonst. Aber ja, danke. Ist gut. Da habe ich einen relativ kleinen Frustfaktor. Da finde ich einen Mr. T, äh Mr. X schlimm. Oder diesen Wichser hier. Der einfach nicht sterben will. Okay, aber jetzt sollte es passen hier oben. Jawohl. Da kommt Mr. Spacken rein. Wieso ist das nochmal ein Stockwerk? Ah ja, der Urtum. Urtum habe ich gehört, das ist der Safe Point. Das ist schon mal viel wert. Oh. Fuck that! Alter, nein! Geht das ein zweiter? Nein! L1, L1, L1, L1! Wo ist das Messer? Wo ist das Messer? Ich gehe da rein. Ist mir zu geil. Geh rein. Alter! Bisschen. Nur, nur ganz, ganz kleines bisschen. Aber ah, wirklich nur so viel. Wirklich. So viel. Mehr nicht. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparatur anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, de die das die da das Joch zu brechen droht. Die haben die Claire zu fressen. Ich hasse dich so für diesen Witz, aber der ist gut, ja. Ah ja, nice. Zufällig. Wie angegossen. Ich bin mir überlegen, trotzdem nochmal neu zu laden. Allein schon wegen diesem Damage, den ich jetzt genommen habe. Ich glaube, dass... Ja, bevor ich weiterlaufe, kommt. Ähm... Wieso liegt mein auto -Safe punkt eine Stunde hinten dran? Weil das speichert, wenn ich eine neue Mission kriege. Wunderpro. Oh ja, die Demeterus-Tierform fehlt mir auch noch. Es gibt keine Begrenzung, wie oft sie speichern können. Danke! Er ist da, er ist da. Lol, der wird mitgespeichert, aber seine Agro nicht. Toll, wo läuft jetzt durch? Na, du Pisser, komm runter. Hässlicher Typ. Juan, den können wir Renate nennen. Da heißt nicht mehr Mr. X, das ist jetzt Renate. Muss mal seinen Mantel an. Ich lauf schon, ich lauf ja schon, ist ja gut. Ich glaube, der fand den Joke nicht lustig. Ich fand den gut. Okay. Okay, der ist nicht auf der Treppe, da bin ich sehr dankbar dafür. Das gibt mir mehr Zeit. Fuck, Renate kommt gleich die Leiter hoch. Nein, nein, er kommt. Nein, ich hasse das Spiel. Also, hier durch. Ah ja, da hätte man Zombies sehen können. Den nicht. Als Maul. Okay, das scheint mir schon sehr viel effektiver zu sein. Ja, Renate ist unser allerheits. Ich habe das Zahnrad vergessen. Ja, ich habe das Zahnrad. Ich hätte das Zahnrad mitnehmen sollen, vorm Speichern. nicht. Backfisch. Ja, toll. Aber ist gut, ist gut. Wir haben jetzt. Wir kommen vorwärts. Das ist ein. Optimierungssuch. Der ist hier, der ist hier, der ist hier. Mach schnell. Wo ist das Zahnrad? Wo ist er jetzt wieder? Alter, komm her. Moment. 24er Mund? Was ist das für ein Mond? Alter? Gar nicht. Und wenn der andere Zombie jetzt wieder auf der Treppe steht, dann heul ich. Kann man den nicht irgendwie festbaggen? Das wäre so schön. Das wäre so schön, wenn man den einfach festbaggen kann. Vielleicht wird eine Raum nicht mehr ganz legitim nutzbar, aber alles andere, ich fände das sehr angenehm. Aber ich vermute mal, dass der eine Mechanik hat, dass seine Sprite nicht durchgehend geladen ist. Weil auf der PS4 geht das vielleicht, aber die PS2, glaube ich, war das mit Resident Evil 2, ich weiß gar nicht. Die verdreht das ist vielleicht nicht mehr so? Jetzt haben wir das im Griff. So, sein rein. Ich finde das so schön, wie im Tipp steht: manchmal ist oft Speichern der Schlüssel zum Erfolg. Und Resident Evil 1 sagt so: Ach, du willst speichern? Nee, kein Bock. <lacht> Voll die Verarschung. Ähm, ja. Nein. Dann vielleicht nicht. Oh. Ach, so ein Zufall. Aber dann geht ja die Uhr gar nicht mehr. Voll schade. Er ist genau vor der Tür. Nee, weil man das Zahnrad bei da dir... hinten. Ach, komm schon. Ah. Ich hab nicht mehr auf Record gedrückt, ich bin Hindi. Ja, und jetzt? Dreht sich das ja gar nicht? Äh. Also, ich habe oben das Zahnrad jetzt weggenommen. Das habe ich gebraucht für die Treppe. Also vermute ich jetzt mal, ich muss das kleine Zahnrad nach oben bringen. Äh, das große Zahnrad nach oben bringen. Okay, also die Uhr sollte jetzt wieder gehen. Sehr schön. Hat das sicher auch niemand gehört. Eine Fresse. Aber das klang geil. Hier war doch noch sonst was. Okay, jetzt muss ich darüber. Da ist abgeschlossen. Da ist fucking abgeschlossen, Wenn da jetzt nicht. Okay. Die kann ich sicher von dieser Seite aufmachen. Dann gehe ich da runter. Und da rein. Da bin ich safe. Dann kann ich darüber. Wir warten noch. Aber ich muss das eh zuerst aufmachen. Ich glaube, er zieht in die Tür rein. Wenn er jetzt die Tür auffliegt, dann habe ich ein Problem. Sehr gut. Ein Tamulok. Nope. Du Drecksau. Mein Controller fast verdrückt. kann nicht so schnell hier sein. Das ist unmöglich. Ne. Das akzeptiere ich... Habe ich Damage? Nee. Das akzeptiere ich nicht. Äh, weg. Wobei das wäre eigentlich mal gut, Schießpulver herzustellen. Äh, also Munition. Dann brauche ich das. Also.